Ja Leute, guckt mal, was ich hier habe. Es ist nicht das neue iPhone 10, iPhone X, sondern es ist eine passende Spigen Schutzhülle für das iPhone 10. Die möchte ich euch jetzt im Video ganz kurz vorstellen. Bleibt dran. Ich habe hier ein iPhone 7. Da können wir zumindest schon mal die Größe ein bisschen vergleichen. Einfach auf dem Weg zum iPhone 10, das dann am Freitag kommt. Die kleine Vorstellung von der Hülle. Leute, bleibt dran. Bis gleich. So, also 7er iPhone, Hülle vom iPhone, das bekannte Galaxy S8 vom letzten Video, das also S8 Plus natürlich und das Note 8 und jetzt hier frisch eingetroffen die Spiegelhülle vom iPhone X, iPhone 10. So, jetzt kommen wir zum Unboxing, Form-Unboxing, wir machen das Unboxing mit der Spiegenschutzhülle. schutzhülle des iPhone X bzw. iPhone X. Ähm, das Material ähm, von der Hülle ist im Gegensatz zum Material vom, von der Spiegenschutzhülle des iPhone 7 dieses Mal ähm, TPU, ähm, Hartplastik. Die Hülle vom iPhone 7, wie man nachher auch sehen wird, ist ähm, eine Gummihülle, also eine verstärkte Gummihülle. Man sieht jetzt hier bei der Spiegel-Schutzhülle des iPhone 10, dass die ähm, Anschlüsse trotzdem noch alle verstärkt ähm, sind, aber vor allen Dingen an der Unterseite ähm, das Gerät doch dann leider relativ blank äh, bzw. nackt unterwegs ist. Ähm, das gefällt mir an der Schutzhülle vom iPhone 7. Wiederum ganz gut, dass dort unten auch die Anschlüsse zwar alle frei sind, aber dass die vordere Kante auch bedeckt ist. Man sieht es von der Maße her. 4,7 Zoll im Vergleich zu 5,8 Zoll beim iPhone 10. Die Unterschiede sind, aber wie man hier erkennen kann, nicht groß. Also das Display des iPhone X, was ja wiederum ein Hauptaugenmerk ähm, abbildet. Ähm, ist jetzt auch im Vergleich zu den alten Generationen von Apple ähm, doch deutlich äh, verbessert worden. Aber da kann man dann ja in den nächsten zwei, drei Tagen dann auch hauptsächlich drauf zu sprechen, auf dieses neue Display, das unter anderem ja auch eine neue Technik verbaut gekriegt hat. Das Note 7 im Vergleich zum iPhone 10, zumindest im Vergleich mit der Spiegel schutzhülle das Galaxy S8 Plus, im Vergleich, wird wahrscheinlich einer der Hauptkonkurrenten sein, das S8 und das S8 Plus. Aber das S8 Plus mit 6,2 Zoll ist einfach auch nochmal eine ganze Ticket größer. Ja, Leute, ich bin jetzt einfach nur sehr gespannt auf den Freitag. Ich hoffe, dass jetzt auch alles klappt mit der Lieferung. Und würde mich freuen, wenn ihr dann nächstes Mal wieder einschaltet. Ne dabei seid.